Hallo, die ISO 25000 oder auch der Square standard genannt, definiert ja ganz unterschiedliche Qualitätsmodelle für Software-Systeme oder für Systeme allgemein. Und dazu zählt unter anderem das Product-Quality-Model, in dem es darum geht, welche Eigenschaften sollte eigentlich ein ähm, Produkt oder ein Software-System haben wenn es hohe Qualität an sich mitbringen soll. Da gibt es auch das Data Quality Model, in dem es dann darum geht, wie gut sollte eigentlich Datenqualität sein oder was kennzeichnet eigentlich Datenqualität. Aber dann gibt es noch diesen ganz wichtigen Bereich, in dem es um die Nutzung eines Softwareprodukts oder eines Systems geht. Und auch da sollten bestimmte Qualitätskriterien erreicht werden. Und was das alles ist, das ist im sogenannten Quality-in-Use-Modell definiert, was ich in diesem Video ganz kurz erläutern möchte. Was ist das quality news use modell Das quality news use modell ist letztendlich eine Struktur von Eigenschaften der Benutzung einer Software, die gegeben sein sollten, um entsprechende hohe Qualität zu haben. Da gibt es fünf Haupteigenschaften, die hier eine Rolle spielen, die wir jetzt alle so nacheinander Schritt für Schritt durchgehen. Die erste Haupteigenschaft, also das erste Hauptcharakteristikum von hoher Nutzungsqualität, ist die Effectiveness, also die Effektivität in der Nutzung, eines Systems. Dabei geht es darum, dass für vorher definierte Aufgaben oder vorher definierte Ziele, dass man diese dann entsprechend vollständig und exakt erledigen oder erreichen kann. Das heißt, Sie definieren vorher, was möchte ich eigentlich mit äh, dem System machen und dann nutzen Sie das System und überprüfen, ob denn in dieser Nutzung auch diese Aufgaben vollständig und exakt erledigt werden oder ob denn eben auch die Ziele vollständig und exakt erreicht werden. Die die Definition dieses Begriffs ist tatsächlich nicht in dem Standard neu erfunden worden, sondern sie wurde von dem Standard ISO 9241-11 übernommen, weil das dort entsprechend schon so genau definiert wurde. Das ist also der entsprechende Usability-Standard. Da möchte ich ganz gerne auf ein anderes Video von mir verweisen, wo ich darauf etwas genauer eingehe. Gut, dann haben wir das, das zweite Hauptcharakteristikum, was hier eine Rolle spielt. Das ist die sogenannte Efficiency, also auch Effizienz auf Deutsch übersetzt. Da geht es jetzt darum, dass man für die Aufwahr Aufgabenerledigung und die Zielerreichung so wenig Aufwand wie möglich aufbringen möchte. Und Aufwand kann hier alles Mögliche sein. Es sind natürlich erstmal so Dinge wie Zeit, ganz wichtiges Charakteristikum aber auch Geld und andere Ressourcen, wie zum Beispiel Strom und Hardware. Aber auch die psychische und physische Belastung von Nutzerinnen und Nutzern kann hier eine Rolle sein. Also psychisch eben, wie viel muss ich mir zum Beispiel merken? Physisch, wie anstrengend ist es vielleicht, das System auf längere Sicht entsprechend zu bedienen? Oder wie anstrengend ist es denn zum Beispiel, um eine bestimmte Aktion zu machen? Muss ich mich da zum Beispiel sehr viel bewegen? Oder geht das einfach mit minimalen Bewegungen, die wenig belastend für mich sind? Auch hier wird wieder auf den entsprechenden Usability-Standard ISO 9241 verwiesen, weil auch dieser Begriff entsprechend aus diesem Standard übernommen wurde, denn er passt auch hier entsprechend ganz gut. Das nächste Charakteristikum, Hauptcharakteristikum, was hier eine Rolle spielt, ist dann die Satisfaction, also die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer. Und das bedeutet tatsächlich auch, wie zufrieden sind denn die Nutzis beim Einsatz des Produktes in einem definierten Nutzungskontext. Und hier wird tatsächlich hauptsächlich die persönliche Haltung der Nutzerinnen und Nutzer zum Produkt betrachtet. Kleiner Hinweis für diejenigen, die eben sich mit der ISO 9241 schon so ein bisschen befasst haben. Da gibt es dann auch den Begriff Zufriedenheit. Der ist dort allerdings in einem etwas anderen Fokus. Falls Sie sich dafür entsprechend interessieren und noch sehen wollen, was eigentlich da so der Unterschied ist, dafür habe ich noch mal ein gesondertes Video, in dem ich das dann entsprechend erläutern werde. Schauen wir uns aber hier etwas genauer an, was hier denn zu Zufriedenheit dazu zählt. Der Square-Standard definiert hier zu Zufriedenheit die als Untercharakteristiken, die folgenden vier Untercharakteristiken. Das erste ist die sogenannte Usefulness. Dabei geht es darum, wie zufrieden sind denn die Nutzerinnen und Nutzer mit der wahrgenommenen Zielerreichung inklusive aller Nutzungsergebnisse und Konsequenzen? Ja, deswegen Usefulness, weil wenn man da an der Stelle nicht zufrieden ist, dann ist das System auch meistens nicht so wirklich useful. Ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Messaging App habe und möchte eine kurze Nachricht von mir zu jemandem anders schicken, dann betrachte ich es sicherlich als useful, wenn nicht nur meine Aufgabe effektiv und effizient erledigt wurde, sondern wenn ich auch das Gefühl habe, okay, die Nachricht ist jetzt zum Beispiel drüben auf der anderen Seite angekommen und äh, derjenige konnte sie auch lesen und so weiter und so fort. Das würde also alles so ein bisschen dazugehören, aber ganz wichtig, es geht hier auch um die wahrgenehmende Usefulness, weil manchmal kann es sein, dass ich das Gefühl habe oder wahrgenommen habe, ja, das hat jetzt alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und dabei ist das gar nicht passiert. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass die Aufgabe eigentlich gar nicht erledigt wurde, sie aber wahrgenommen haben, es wäre so und äh, trotzdem irgendwie wie zufrieden sind. Das muss man also hier so ein bisschen entsprechend unterscheiden. Schauen wir uns das nächste Untercharakteristikum an. Das ist der sogenannte Trust. Dabei geht es darum, wie sehr vertrauen sie denn darauf, dass sich das System so verhält, wie sie es denn erwarten. Und Trust ist natürlich eine Sache, also das Vertrauen, das baut man eigentlich mit der gewissen Zeit auf. Das hat man also eigentlich nicht sofort. Sondern man guckt sich das System erstmal an, interagiert so ein bisschen damit und wenn man von vornherein das Gefühl hat, das läuft eigentlich so alles, dann hat man relativ schnell dieses Vertrauen. Aber vielleicht ging es ihnen auch schon mal so, dass sie ein System erstmalig benutzt haben und gleich bei der ersten Nutzung ist das System irgendwie vielleicht abgestürzt oder was auch immer. Und schon ist sie Vertrauen erstmal dahin und es dauert eigentlich relativ lang, bis sie wieder entsprechendes Vertrauen aufgebaut haben und sagen, okay, ich traue dem jetzt doch zu, dass ich es auch langfristig für das, was ich machen möchte, nutzen möchte. Ja. Das ist also auch eine Sache die nicht direkt am System oder der Software nutzt, also messbar ist, sondern sich eigentlich auch erst tatsächlich aus der Nutzung heraus ergibt. Schauen wir uns das nächste Untercharakteristikum an. Da geht es jetzt um Pleasure. Pleasure übersetzt in Wohlgefallen, welches resultiert aus der Erfüllung der entsprechenden Nutzi-Bedürfnisse. Also der Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Da hat man natürlich bestimmte Bedürfnisse, mit denen man an ein System herantritt und diese sollten letztendlich erfüllt sein und wenn sie erfüllt sind, dann habe ich auch ein gewisses Wohlgefallen. Und Nutzerbedürfnisse können halt ganz unterschiedlich sein. Für Wohlgefallen nenne ich ganz gerne immer eine Sache, die auch so ein bisschen im, äh, im Widerspruch steht zu den anderen Sachen wie Effectiveness und Efficiency. Wenn Sie ein äh, Mobiltelefon haben, auf dem man ja heutzutage so mit Vision scrollen kann, ja, dann ist das für viele Personen einfach ein großes Wohlgefallen. Also man wischt einfach ganz gern oder man macht diese anderen Gesten, die halt auf diesen Touchscreens möglich sind. Tatsächlich sind diese Gesten aber rein von der Effektivität und von der Effizienz her manchmal gar nicht so gut. Klar, beim Scrollen Effektivität ist noch gegeben, weil ich halt sicherlich immer noch das Scrollen hinbekomme. Aber von der Effizienz her hat man tatsächlich mal gemessen, ist Scrollen über diese Variante deutlich ineffizienter als es eben über andere Varianten auf einem Touchscreen möglich wäre. Dennoch haben die Nutzerinnen und Nutzer ein gewissen Wohlgefallen damit und finden das eben toll. Und deswegen hat man da dann eben das auch als, als Qualitätskriterium mit aufgenommen, weil es eben solche Dinge, weil solche Dinge eben auch wichtig sein können für Nutzerinnen und Nutzer während der Benutzung. Und das vierte Untercharakteristikum, was wir hier haben, ist der Komfort. Wie zufrieden bin ich also mit dem physischen Komfort des Systems? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Wenn ich jetzt also ein System habe, wo zum Beispiel ein Drehknopf ist, dann ist zum Beispiel die Frage, wie gut fühlt sich denn dieser Drehknopf an? Wie schön lässt er sich drehen? Manchmal sind es auch Geräusche, die erzeugt werden, die zu einem gewissen Komfortgefühl dazugehören. Ja, das sind also ganz unterschiedliche Aspekte. Auch bei Software gibt es sicherlich einen gewissen Komfort. Sie können ja selbst mal in sich reinhorchen, was Sie da jetzt unter Komfort verstehen würden. Ich würde zum Beispiel unter Komfort verstehen, was man heutzutage bei vieler Software hat, dass man so einfach so gewisse Führungen und Guidance bekommt, während man bestimmte Dinge erledigt oder dass einem vielleicht auch bestimmte Einzelschritte abgenommen werden. Das ist also während der Benutzung dann ein gewisser Komfort, der entsteht, der es mir einfach leichter macht, die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Gut. Dann gibt es noch zwei weitere Hauptcharakteristiken, die in diesem Modell eine Rolle spielen. Schauen wir uns die auch noch an. Das erste ist die sogenannte Freedom of Risk. Dabei geht es eben um Freiheit von irgendwelchen Risiken. Tatsächlich gibt es selten die Möglichkeit, diese Risiken wirklich komplett zu eliminieren. Meistens kann man sie nur entsprechend abschwächen. Und Risiken können hier alles Mögliche bedeuten, zum Beispiel in Bezug zu menschlichem Leben oder der menschlichen Gesundheit zur Umwelt oder eben auch zum wirtschaftlichen Status eines Unternehmens oder einer einzelnen Person. Das können also ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Das sind dann auch letztendlich die Untercharakteristiken, die hier an dieser Stelle spezifiziert sind. Wir haben also als erstes, dass eben der Einsatz eines Systems oder einer Software nicht zu irgendwelchen Risiken im Bereich Finanzstatus oder institutionelle Effizienz oder Reputation führt. Reputation zum Beispiel, natürlich die Frage, wie gut funktioniert meine Website. Auf die institutionelle Effizienz möchte ich an dieser Stelle mal noch etwas genauer eingehen, Denn das wird oft vernachlässigt. Wenn Sie zum Beispiel eine entsprechend große Firma sich vorstellen mit vielleicht 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und möchten in dieser Firma eine neue Zeiterfassungssoftware zum Beispiel ausrollen, die täglich natürlich von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt wird, dann sollte diese auch entsprechend effizient bedienbar sein. Wenn sie das nämlich nicht ist, wenn zum Beispiel jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin täglich nur fünf Minuten an Arbeitszeit verliert, weil dieses System einfach so unglaublich ineffizient ist, dann kostet sie das hinterher richtig Geld, weil es nämlich bei 5000 Mitarbeiterinnen 25.000 Minuten am Tag sind, die sie letztendlich verwendet verlieren, einfach nur, weil das System ineffizient ist. Und das macht natürlich dann auch die gesamte Institution in irgendeiner Form ein bisschen ineffizient. Und da gibt es noch ganz andere Beispiele, bei denen das dann letztendlich noch viel schlimmer ist. Ja, also auch das ein wichtiges Charakteristikum. Schauen wir uns das nächste Untercharakteristikum an. Da geht es dann um die Health and Safety Risk Mitigation. Wir wollen also sicherstellen, dass es keine Risiken für Menschen gibt bezüglich ihrer Gesundheit oder eben auch ihres Lebens im geplanten Nutzungskontext das ist jetzt hier natürlich sehr stark davon abhängig, was es jetzt für Systeme sind. Nicht in jedem System ist das jetzt hier großartig relevant, aber es gibt natürlich schon so einige Systeme. Also gerade im Gesundheitssektor gibt es natürlich viele Systeme und auch viel Software, wo es direkt tatsächlich um Menschenleben geht. Nehmen wir einfach nur ein System, in dem zum Beispiel Dosen von irgendwelchen Impfstoffen oder sowas verwaltet werden und da ist ein Fehler drin und mit einmal verteilen sie viel zu hohe oder viel zu geringe Impfdosen dann hat das natürlich Auswirkungen unter Umständen auf die Menschen, die da geimpft werden. Das ist ja gerade auch aktuell ein großes Thema. Das heißt, hier sollte eben auch sichergestellt werden, dass während der Nutzung solche Risiken, wenn möglich, minimiert werden. Und das letzte Untercharakteristikum, was hier eine Rolle spielt, da geht es dann um geringe Risiken für Eigentum und Umwelt, also Environmental Risk Mitigation. Auch das hängt wieder sicherlich so ein bisschen von der Software ab oder von dem System, über das wir hier reden. Nicht immer sind diese Sachen relevant. Aber nehmen wir auch hier zum Beispiel mal eine Software, die zum Beispiel den Schadstoffausstoß beim Fahrzeug regelt. Das ist ja heutzutage auch häufig der Fall. Wenn diese Software fehlerhaft ist, oder eben bewusst fehlerhaft, das hatten wir auch schon ein paar Mal in der, in der Wirtschaft mittlerweile erfahren in den letzten Jahrzehnten. Wenn also diese Software fehlerhaft ist, dann wird also viel zu viel, werden viel zu viel Abgase produziert und das ist natürlich nachhaltig, nachhaltig dann schlecht für die Umwelt. Und dementsprechend sollte man das entsprechend vermeiden. Gut, schauen wir uns das letzte Hauptcharakteristikum in diesem Quality Model an. Das ist die sogenannte Context Coverage. Bei der Context Coverage geht es darum, dass sie eben die effektive, effiziente, zufriedenstellende und auch risikofreie Nutzung des Systems oder des Softwareprodukts haben. Nicht nur in dem definierten Kontext, den Sie ja vorher irgendwo mal festgelegt haben, sondern auch in darüber hinausgehenden Nutzungskontexten. Und das sind auch eigentlich so die beiden Untercharakteristiken, die hier hauptsächlich eine Rolle spielen. Also als erstes Kontext Completeness. Inwiefern schaffen Sie es denn jetzt, eine effektive, effiziente und zufriedenstellende und auch risikofreie Nutzung in allen definierten Kontexten herzustellen? Und inwiefern können Sie auch aus diesen definierten Kontexten hinausgehen und trotzdem noch irgendwo eine effektive, effiziente und zufriedenstellende, noch risikofreie Nutzung haben? Jetzt fragen Sie sich was könnte denn sowas sein, also wie kann ich denn vielleicht aus so einem Kontext mal rauskommen. Nehmen wir einfach mal so ein typisches Office-Programm, mit dem Sie Briefe schreiben können oder Dokumente schreiben können, zum Beispiel Word. Ja, die sind üblicherweise eben genau dafür ausgelegt, dass man genau das machen kann, Briefe und Dokumente schreiben. Aber manche Personen versuchen dann zum Beispiel auch damit mal ein Poster zu erstellen Ja und wenn Sie sich dann eben mal Word etwas genauer ansehen, dann werden Sie feststellen, Poster erstellen, naja, bis zu einer gewissen Größe geht das noch, aber irgendwann können Sie die Papiergröße, also die, die, die Blattgröße gar nicht mehr entsprechend einstellen, dass Sie auf zum Beispiel A0 kommen und das zeigt einfach, dass dieses System dafür gar nicht unbedingt gemacht ist. Prinzipiell könnten Sie es aber, wenn Sie dann zum Beispiel das erstmal als A4 erstellen und dann hinterher wieder hochskalieren lassen, weil es ja alles vektorbasiert erzeugt wird und so weiter, also Sie merken es gibt da manchmal so Möglichkeiten, wie man das dann noch nutzen kann, aber manchmal eben auch nicht. Und das ist aber auch gar kein Vorwurf jetzt an, an, an das System, weil das System ist ja eigentlich gar nicht dafür gedacht, jetzt Poster zu erstellen, ja, sondern es ist dafür gemacht, Dokumente zu erstellen, die also meistens ganz andere Abmaße haben und Poster zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und das ist aber eben tatsächlich die Frage, inwiefern ist es möglich, eben mit dem System selbst auch mal Dinge zu machen, die so ein bisschen über die vorher definierte Nutzung hinausgehen. Gut, damit sind wir mit diesem Qualitätsmodell durch. Ich habe es jetzt hier nochmal in voller Schuldenheit und Größe dargestellt. Und zu diesem Video gibt es natürlich auch eine Übung. Und in der Übung geht es jetzt darum, dass Sie dieses Quality-in-Use-Modell einmal bitte betrachten sollen. Und zwar für Ihre meistgenutzte Smartphone-Messaging-App. -Messaging Schauen Sie sich die jeweiligen Charakteristika und Untercharakteristika etwas genauer an. Entscheiden Sie, sind diese jetzt überhaupt für meine Messaging-App entsprechend relevant? Und... Wie stark sind sie denn jeweils ausgeprägt, also wie positiv, aber auch vielleicht wie negativ sind sie denn entsprechend ausgeprägt? Gibt es vielleicht Probleme mit der Effizienz, die sie haben oder sind sie vielleicht mit irgendwelchen Sachen nicht so ganz zufrieden? Das sind alles so Dinge, die sie einfach mal erarbeiten sollen und dann entsprechend vorstellen sollen. Und damit bedanke ich mich wieder fürs Zusehen mit diesem Video. Ich freue mich über einen Daumen hoch und sage Tschüss, bis bald und bis zum nächsten Video. Bis dann!